Herzlich Willkommen zu unserem Video-Tutorial zum mathematischen Aufgabentool STACK. Mit STACK können Sie im Moodle interaktive mathematische Aufgaben erstellen und diese dann von Ihren Studierenden bearbeiten lassen. Das Ziel dieses Videos ist es, Ihnen die wichtigsten Funktionen von STACK näher zu bringen und Ihnen diese anhand von einigen Beispielen zu demonstrieren. Dafür haben wir für Sie einige Beispielaufgaben zum Thema Nullstellenfindung vorbereitet. Ich klicke einfach auf den von mir erstellten Test und klicke dann auf Test jetzt durchführen. Was Sie nun sehen, ist eine typische Stack-Aufgabe. Gegeben ist also ein Polynom, von dem alle Nullstellen angegeben werden sollen. Die Lösung soll als Menge angegeben werden, das heißt mit geschweiften Klammern. Wichtig ist hierbei anzumerken, dass das Polynom p von Stack zufällig generiert wurde. Das bedeutet, dass wenn zum Beispiel 10 verschiedene Studenten diese Aufgabe lösen, dass dann auch 10 verschiedene Aufgaben im Moodle erscheinen. Die Studierenden können dann einfach die von Ihnen berechnete Lösung in das Feld eingeben. Das Besondere ist an dieser Stelle, dass das Ergebnis direkt unterhalb interpretiert wird. Das bedeutet, es wird in einem Latex-Code ausgegeben und die Studierenden bekommen auch sofort eine Fehlermeldung, falls etwas falsch eingegeben wurde. Lasse ich zum Beispiel die rechte Klammer weg, führt dies zu einer Fehlermeldung. Wenn ich dann die Aufgabe abgebe, bekomme ich direkt ein Feedback, dass ich die richtige Lösung angegeben habe und ich bekomme die volle Punktzahl. Nun wechsle ich wieder zur Startseite meines Kurses und zeige Ihnen die anderen Aufgaben. Ich klicke wieder auf Test jetzt durchführen. Die Aufgaben in diesem Test sollen Ihnen die Feedback-Funktion von Stack demonstrieren. Das Besondere an Stack ist nämlich nicht nur die automatische Generierung von Aufgaben durch das Tool, sondern auch die Möglichkeit, sehr differenzierte und für ihre Studierenden sehr hilfreiche Feedbacks auszugeben. Aus diesem Grund werde ich bei den meisten Aufgaben aus diesem Test eine falsche Lösung eingeben, um Ihnen zu zeigen, was in diesem Falle passiert. Bei Frage 1 ist wieder ein Polynomen dritten Grades gegeben und eine Nullstelle soll durch geschicktes Ausprobieren herausgefunden werden. Ich rate einfach mal 0 und wie Sie sehen, wird meine Lösung unten direkt wieder interpretiert. In der zweiten Aufgabe sind ein Polynom und eine Nullstelle des Polynoms gegeben und es soll eine Polynomdivision durchgeführt werden. In diesem Fall ist das Ergebnis natürlich ein Polynom und dieses kann ich hier eingeben. In der dritten Frage soll ich ein Polynom dritten Grades angeben, das x gleich 1 als Nullstelle hat. Das Besondere an dieser Aufgabe ist, dass Tag in diesem Falle das Polynom, das ich eingebe, auf die geforderten Eigenschaften überprüft. Ich gebe mal x minus 1 hoch 2 an, also ein Polynom, das zwar die geforderte Nullstelle hat, aber nicht dritten Grades ist. In dieser Aufgabe sind die drei Nullstellen eines Polynoms dritten Grades gegeben. Das Polynom soll einmal als Produkt von Linearfaktoren und einmal in vollständig ausmultiplizierter Form angegeben werden. Würde ich hier versuchen, in das Feld, in das die Linearfaktoren eingetragen werden sollen, das Polynom in ausmultiplizierter Form zu schreiben, bekomme ich eine Fehlermeldung. Das gleiche passiert, wenn ich in das Feld, in das das ausmultiplizierte Polynom eingetragen werden soll, Linearfaktoren eintrage. In dieser Aufgabe soll die Gleichung 0 gleich ln von x² minus 4 gelöst werden. Dazu gibt es ein größeres Eingabefeld mit mehreren Zeilen, wobei pro Zeile ein Umformungsschritt eingetragen werden soll. Dabei gibt Tag für jeden Schritt direkt ein Feedback, ob die Äquivalenzumformung korrekt durchgeführt wurde. Am Anfang tippe ich einfach noch einmal die Ausgangsgleichung ab. In der nächsten Zeile trage ich dann die erste umgeformte Gleichung ein. An dem nun erschienenen grünen Äquivalenzpfeil sehen wir, dass die beiden Gleichungen äquivalent zueinander sind. Außerdem gibt uns Stack hier den Definitionsbereich für x an. Dieser ist wegen des Logarithmus auf das Intervall von 0 bis unendlich eingeschränkt. Wenn wir in der nächsten Zeile auf beiden Seiten der Gleichung die Wurzel ziehen und die neue Gleichung in die dritte Zeile eingeben, erscheint ein roter Pfeil, der nach links zeigt. Dies zeigt uns an, dass hier keine Äquivalenz, sondern nur die Rückrichtung gilt. So können wir nun noch einmal überprüfen, wo wir einen Fehler gemacht haben. Wenn wir dann weitere Umformungen machen, werden diese wieder als korrekt angezeigt. Abschließend sollen wir auch noch die Lösungsmenge der Gleichung angeben. Mit Stack kann man auch Multiple- und Single-Choice-Aufgaben umsetzen. Bei dieser Frage ist zum Beispiel ein Polynom zweiten Grades gegeben. Die Aufgabe ist es, alle Zahlen anzukreuzen, die Nullstellen des Polynoms sind. Wir kreuzen mal 1 und 2 an. Anschließend klicken wir noch auf Prüfen. In Stack sind außerdem Aufgaben möglich, bei denen ein dynamischer Graph gegeben ist, in dem die Studierenden durch Schieberegler oder das Verschieben von Punkten Veränderungen vornehmen können. In dieser Aufgabe ist der Graph einer quadratischen Funktion gegeben. Die Aufgabe ist, die beiden roten Punkte so zu verschieben, dass die Nullstellen der Funktion bei 4 und 8 liegen. Ich verschiebe die Punkte mal so, dass zumindest eine der beiden Nullstellen korrekt ist. Jetzt kann ich auf Versuch beenden klicken, die Aufgabe abgeben und wir können sehen, was als Feedback herauskommt. Weil ich ja fast alle Aufgaben falsch beantwortet habe, habe ich 0,5 von 7 Punkten gut geschrieben bekommen. In der ersten Aufgabe in der eine Nullstelle geraten werden sollte, bekomme ich das Feedback, dass meine Antwort keine Nullstelle des Polynoms ist. Wichtig ist hierbei herauszuheben, dass Tag an dieser Stelle den exakten Fehler angeben kann. Wenn ich nämlich meine Antwort 0 in das Polynom einsetze, kommt nicht 0, sondern minus 12 heraus. In der zweiten Aufgabe war ja ein Polynom die Lösung. Hier bekomme ich das Feedback, dass ich die Polynomdivision nicht korrekt durchgeführt habe und bekomme das korrekte Ergebnis angezeigt. Darüber hinaus generiert mir Stack hier ein Koordinatensystem. In diesem zeigt Stack die von mir angegebene nicht korrekte Lösung hier in rot und die von mir nicht gegebene, aber in der Aufgabe geforderte korrekte Lösung hier in blau an. In der dritten Aufgabe sollte ich ein Polynom dritten Grades angeben, das x gleich 1 als Nullstelle hat. An dieser Stelle bekomme ich das Feedback, dass mein Polynom nicht, wie es gefordert war, dritten Grades ist. Die andere Eigenschaft, dass x gleich 1 Nullstelle ist, ist aber erfüllt. Wie es bereits zu erwarten war, habe ich auch in der letzten Aufgabe, bei der es bei der Eingabe eine Fehlermeldung gab, keine Punkte gut geschrieben bekommen. Dafür wird mir aber, das ist übrigens bei jeder Aufgabe der Fall, eine Musterlösung durch das Moodle angezeigt. Diese Lösung wird einmal in gerendertem LaTeX angezeigt und einmal so, wie ich die Lösung hätte in das Antwortfeld eintragen müssen, um die volle Punktzahl gut geschrieben zu bekommen. Für die Aufgabe, bei der ich die Äquivalenzumformung durchführen musste, bekomme ich das Feedback, dass einzelne Umformungsschritte nicht korrekt sind und ich außerdem die Lösungsmenge falsch angegeben habe. Außerdem wird mir hier in diesem Feedback noch ein Link bereitgestellt, auf den ich klicken und unter dem ich eine Beispielaufgabe mit Lösungsweg finden kann. Für die Multiple-Choice-Frage, bei der wir die Nullstellen eines Polynoms angeben sollten, bekomme ich als Feedback eine genaue Angabe, welche Nullstellen wir korrekt angekreuzt haben, welche Optionen wir fälschlicherweise angekreuzt haben und welche Nullstellen wir vergessen haben. Bei der Aufgabe mit dem dynamischen Graph hatte ich die Punkte so verschoben, dass die zu dem Graphen zugehörige Funktion nur eine der zwei geforderten Nullstellen hat. Genau dies wird mir im Feedback angezeigt, und ich bekomme dementsprechend nur die Hälfte der Punkte gut geschrieben. Dass bei Stack-Aufgaben Teilpunkte vergeben werden, ist häufig sinnvoll und möglich. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Video die wichtigsten Funktionen des Stack-Tools klar machen konnten. Falls Sie an dieser Stelle Ihr Interesse geweckt haben, finden Sie in unseren weiteren Videos Anleitungen dafür, wie Sie Stack-Aufgaben erstellen und in das Moodle hochladen können. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.